Good morning! Es ist 6.34 Uhr, Samstag, der 10. März oder 9. März, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin schon so früh wach heute am Wochenende, weil ich jetzt gleich losgehe und dann nach Washington fahren werde. Ich hatte mir vorgenommen, in der Zeit, in der ich hier bin, will ich einmal unbedingt nach Boston ein Wochenende und einmal nach Washington. Und in Boston war ich ja. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt, dann werde ich euch das hier mal verlinken. Es war so schön da. Und weil es da so schön war, habe ich jetzt auch in Washington irgendwie voll die ähm, großen Erwartungen und hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht enttäuscht werde. Aber das Wetter soll gut werden. Ich fahre heute hin und morgen wieder zurück. Also es wird alles ein bisschen kürzer. Und ihr habt mir noch ganz, ganz viele Tipps äh, mitgegeben, was ich mir unbedingt angucken soll. Das habe ich natürlich auch alles noch gelesen und so. Und ja, jetzt geht's los. Es ist jetzt kurz vor 1 oder so 20 vor, ich habe ungefähr 5 Stunden gebraucht und ähm, das hier ist schon mal die Busstation. Holy shit! Also das, was ich eben schon von der Stadt sehen konnte, sah so schön aus. Ich freue mich so sehr, die Sonne scheint. Und oh wie cool, guck mal da unten gibt es ganz viele äh, Shops. Wow! Kennt ihr dieses Adrenalin? Oh mein Gott, ist das schön dieses Adrenalin, wenn man an einen neuen Ort kommt und weiß, man kann den jetzt erkunden und die Sonne scheint und es sieht alles sehr vielversprechend aus. In diesem Zustand befinde ich mich gerade und gerade im Bus saß ich schon wieder so und dachte so, Leonie, bitte heul jetzt nicht, weil du so dankbar dafür bist, dass du hier bist. Ähm, das ist einfach nichts Normales. Und ich muss da unbedingt ein, ein ganzes Video drüber drehen, weil ich dieses diese Gedanken auch schon einfach in letzter Zeit öfter habe und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da mal drüber zu reden. Hello, Washington. Nice to meet you. <lacht> oh, und hallo, Sonne, wie toll ist das, bitte schön. Oh. Mann, Mann, Mann. Guck mal. Ich werde jetzt erstmal zu meinem Hotel gehen, gucken, ob ich schon einchecken kann. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann lasse ich halt meine Tasche da, die ich zur sogar auch mitnehmen könnte. Also, das wäre jetzt nicht so schlimm. Und ähm, dann fange ich an, die Stadt zu erkunden. So, ich bin im Hotel angekommen und ähm, bin jetzt im Zimmer und zeige es euch mal ganz kurz. Ist nichts Besonderes, natürlich nicht. Ähm hier ist die Zimmertür, dann kommt man rein, dann ist hier so ein kleiner Flur mit Spiegel und dann geht's ins Zimmer, Fernseher, Fenster, Bett und Bad, Dusche, Hand, Waschbecken oder was auch immer man da drin waschen will. Ja, die Sonne scheint und ich werde mich jetzt hier nicht groß aufhalten. Es ist jetzt 20 nach 1 und ich habe ein bisschen Hunger, ich glaube es ist Zeit für einen Kaffee erstmal und ein irgendwas Essbares. Also, so sieht's aus, wenn ich aus dem Hotel rauskomme. Ähm, richtig geil. Ich werde heute auf jeden Fall asiatisch essen gehen. Es gibt hier so viele verschiedene ähm, asiatische Restaurants und war Wow, uh, toll. Und jetzt starte ich mal meine Tour, werde ein bisschen ähm, einfach rumlaufen und in Richtung dieser ganzen, ganz typischen Sehenswürdigkeiten gehen, also weißes Haus und sowas alles steht heute auf dem Plan. Es gab einen Bagel und äh, hier startet jetzt meine Sightseeing-Tour und in die Richtung geht's zu den ganzen Sehenswürdigkeiten. Hm, sieht gut aus, oder? Hier sind überall so Stände, wo sich die Menschen etwas kaufen können und halt echt ein Gebäude nach dem anderen so richtig heftig und Musik. Fühlt sich ein bisschen wie Sommer an, um ganz ehrlich zu sein. Und oh Mann, ich hätte mir voll gerne auch hier was zu essen geholt übrigens. Ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich bei Dunkin Donuts war. Egal. Guckt euch das Gebäude bitte mal an. Crazy, oder? Zu Ihrer Linken sehen Sie das National Museum of American History. Und einmal kurz der Rundumblick. So sieht es dann aus. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, das Ronald Reagan Building. Das sieht hübsch aus. Und da geht's weiter. Und es ist wunderschön. Hat einer von euch schon mal ein Albino-Eichhörnchen gesehen? Wenn nicht, Bitteschön, sieht süß aus. Das soll mitkommen. Ich finde, man kann sich echt gar nicht vorstellen, dass jetzt hier Trump an der Macht ist. Weil wenn ich drüber nachdenke, wie viele Leute ich hier kennengelernt habe, die mir gesagt haben, dass Trump scheiße ist und dass alle Obama lieben, äh, ist es irgendwie so unwahr. Und jetzt sind halt hier diese ganzen Stände. Und es gibt halt auch noch immer richtig viele Fotos von den Obamas ähm, und voll wenig so zu Trump, nur halt immer Make America Great Again. Aber ich weiß nicht genau, wie ernst sie das meinen. Passend dazu habe ich euch noch gar nicht erzählt. Habe ich äh, letztens Michelle Obama gesehen. Die war nämlich bei uns im Verlag, die lässt ihr Buch bei uns verlegen. Und ähm, das war richtig geil. Sie ist so schön. Sie ist so eine richtige Erscheinung und sie kam halt aus dem Fahrstuhl. Und ich war mehr oder weniger zufällig gerade da in der Nähe des Fahrsturz und habe sie gesehen und dachte so, boah, sieht die gut aus. Und die hatte so eine schöne Ausstrahlung und die hatte so eine gute Haltung. Und es war irgendwie krass so. Ich meine, klar, sie ist auch nur ein Mensch, aber ähm, die hat schon echt eine Wirkung auf andere. Schon krass. So, das ist das weiße Haus. Komplett natürlich eingezäunt und Davor sind auch noch solche Absperrungen. Ähm, was viel interessanter ist, meiner Meinung nach, sind die ganzen Leute und die ganzen ähm, Demonstranten, die hier sind. Da drinnen ist auf jeden Fall das Licht an. Da unten links. Boah, wenn ich mir vorstelle, dass da Trump jetzt drinnen hockt, könnte ich echt kotzen. Ich, oh, das macht mich so richtig wütend. Und guckt euch mal die schönen, den schönen Baum an. Boah, ich glaube, wenn die alle blühen, sieht so schön aus. Und dann vor diesem Haus. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Also es ist hier echt so eine riesengroße Fläche mit diesen ganzen Denkmälern und ähm, Gebäuden und ganz viele Touristen. Natürlich. Und halt, soweit das Auge reicht, nur diese ganzen crazy Gebäude. Schon sehr schön, alles sehr weit. Guck mal, da ganz hinten ist diese Kuppel. Da. Oh, jetzt hat sich die Frau genau davor gestellt. Da ist wieder was. Richtig cool eigentlich. Ich habe das noch nie erlebt, dass es in einer Stadt so ist. Aber ich muss halt sagen, ich habe jetzt noch nichts von der Stadt, von den Menschen so gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Was der Stadt halt irgendwie einen Charakter geben würde, so wirklich. Aber trotzdem sehr schön. Und ich habe Lust auf ein Eis. Das ist das Vietnam War Memorial. Und das finde ich mega krass. Das sind einfach so Statuen. Das war was ganz anderes. Und voll beeindruckend, finde ich. Das wollte ich unbedingt sehen. Boah, es ist das heftig. Sieht das nicht schön aus? Ganz viele Möwen. <lacht> ähm, es ist Viertel nach sechs. Ähm ich bin gerade aufs Hotelzimmer gegangen, habe mich hier ein bisschen ausgeruht. Und jetzt überkommt mich der Hunger. Und da ich hier direkt in Chinatown wohne, sozusagen, ähm, gehe ich natürlich asiatisch essen. Ich bin jetzt auch echt viel gewandert. Es kommen mir vor wie 20 Kilometer. Ich guck mal nach, ich liebe diese App, ähm, die trackt, wie viel man geht. Ja, 22.000 Schritte, 13 Kilometer. Ab 2 oder so. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Und ich habe jetzt auch richtig Hunger und freue mich jetzt auf ein schönes asiatisches Essen. Also, ich hatte die Kamera gerade nicht mit beim Essen und es war eine Katastrophe. Bin, da werde ich so richtig sauer, dass ich dann dafür Geld ausgegeben habe. Ich war bei so einem Chinesen und habe irgendein so ein ähm, Gemüse mit Reis, aber gar nicht warm und gar keine Soße. und ach, Ich hasse das, wenn die das dann bringen und dann denkst du dir so, oh Mann ey. Naja, es ist jetzt halb acht, ich bin todmüde und werde jetzt duschen und dann schlafen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute nach Zeitumstellung, deswegen ist es nicht kurz vor acht, sondern schon kurz vor neun. Ähm, oh, die Serie scheint richtig schön. Ja, ich habe mich jetzt gerade schon fertig gemacht und... Ähm werde jetzt noch alles hier zusammenpacken und so. Und dann ähm, gehe ich raus, probiere natürlich, dass ich mein Gepäck noch hier im Hotel lagern kann. Und dann werde ich mir was zu frühstücken suchen. Und heute werde ich dann nach Georgetown gehen, weil mir das ganz viele von euch empfohlen haben. Die Sonne scheint hier durch die Fenster. Das finde ich sehr hübsch. So wurde ich auch geweckt. Ich bin so aufgewacht und dachte so, boah, so richtig ausgeschlafen bin ich jetzt nicht. Also ich hatte mir keinen Wecker gestellt, aber... Man hat das ja manchmal, dass man wach wird und denkt, hm, irgendwie könnte ich noch. Da ist mir das mit der Zeitumstellung aufgefallen. Dann dachte ich, ah, shit, okay, eine Stunde weniger. Aber egal, ich bin ja jetzt auch nicht hier, um zu schlafen. Also geht's jetzt los. Willkommen in George. Ich bin jetzt hier eben aus dem Bus ausgestiegen und mal in so eine Seitenstraße gegangen. Und die Häuser hier sind so schön. Und die Sonne scheint natürlich. Ja, ich werde jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen. Oh, das ist das schön. Ich habe jetzt noch so zwei, drei Stunden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Oh, hier sind überall so voll schön viele kleine Läden mit so Inneneinrichtungen. Und es ist natürlich alles zu, weil Sonntag ist. Aber trotzdem sind die irgendwie schön anzusehen. Da ist ein schönes Café. Gefällt mir gut. Vielen Dank für den Tipp an alle, die mir den gegeben haben. Ich merke so richtig, wie gut mir das tut, einfach mal Zeit zu haben, in Ruhe zu frühstücken, zu lesen, spazieren zu gehen, mir die Sachen hier anzugucken. Ich hatte letzte Woche in New York irgendwie so ein bisschen... Ähm, wie könnte ich das mal beschreiben? Ich ich war so gehetzt die ganze Zeit und konnte mich auf nichts mehr freuen und konzentrieren und nichts mehr so richtig genießen und äh, egal was, ob das jetzt Arbeit war oder auch, wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, ich war irgendwie mit den Gedanken schon immer woanders, obwohl es gar nichts gab, was danach so besonders war oder so, wisst ihr, was ich meine? Und es war irgendwie sehr, sehr anstrengend. Ähm, das ist schon länger, aber letzte Woche ist mir das so bewusst geworden. Und ich brauchte jetzt wirklich mal hier dieses Wochenende, um einfach ein bisschen runterzukommen und ein bisschen Zeit zu haben. Das hört sich immer irgendwie so ein bisschen blöd an, finde ich, wenn man sagt, dass New York so an einem zerrt und so anstrengend ist. Aber es ist halt wirklich so. Es ist halt einfach laut und schnell. Und du hast halt nicht mal einfach, selbst wenn du einen Samstag nichts wirklich vorhast und du überlegst dir einfach nur, dich in einen Café zu setzen und zu lesen. Du wirst da nicht einfach nur sitzen und lesen können. Es ist immer, es passiert immer irgendwas Aufregendes oder ähm, es ist nie so ruhig und deswegen, äh, ja, brauchte ich das jetzt mal. Und das ist auch so der Tipp an euch, wenn ihr merkt, dass euch mal irgendwas zu viel wird und dass ihr euch nicht mehr so richtig auf Dinge einlassen könnt und immer nur schon an den nächsten Schritt denkt, dann nehmt euch mal wirklich bewusst ein, zwei Tage Zeit, in indem ihr das nicht tut, in indem ihr euch einfach nur ja, wirklich Zeit nehmt und ich glaube, das ist manchmal ganz gut und auch nötig. Boah, ich glaube, hier bin ich jetzt gerade in so einem wilden Viertel gelandet. Richtig krasse Häuser. Richtig schön. Glaubt ihr, da in diesen Türmen leben Prinzessinnen? Ganz oben. Bestimmt, oder? Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich. Und als Pendant zum weißen Eichhörnchen gibt es jetzt noch ein schwarzes. Das hat sich hinter dem.. Ba Ach, da ist es. Hallo. Das sieht ja geil aus. Los! Kletter hoch! Hier wird Fußball gespielt. Weiß einer, was das hier für ein Baum ist? Das sieht so schön aus. Ich glaube, ich habe zufällig einen Flohmarkt gefunden. Oh, wie toll! Gott, es könnte jetzt gerade nichts Besseres passieren. Oh ich glaube, ich bin im Himmel. Wie schön! Ich habe was gekauft. Das kann ich aber nicht zeigen, weil das nicht für mich ist. Und weil ich glaube, die Person sieht dieses Video. Habt ihr schon mal solche Rosen gesehen? Die sind wie aus dem Bilderbuch. Krass. Die Straße sieht richtig cool aus. Alles bunte Häuser. Und ich bin gerade auf dem Weg Richtung Uni. Georgetown University. Und ich glaube, das müsste sie sein da hinten. dieses hohe Ding. Okay, jetzt bin ich an der Uni und die sieht so heftig aus. Guck dir das mal an. Wie in Schottland. Krass, oder? Wow, ey. Richtig beeindruckend. Ich bin so ein riesiger Pizza-Fan geworden. Das kann man sich kaum vorstellen. Deswegen bin ich jetzt noch bei Vapiano, wo ich eigentlich nie hingehen würde. Aber ich war gestern so enttäuscht vom Essen, dass ich jetzt wohin gehen wollte, wo ich weiß, dass es geil ist. Und guckt euch mal bitte diese Pizza an. Oh mein Gott, sie ist so lecker. Das war ein perfekter Abschluss bin sehr froh, dass ich äh, hier hingegangen bin und werde jetzt, guck mal was ich eben für ein schönes Foto gemacht habe, oh, ähm, jetzt ist 14.25 Uhr, ich werde jetzt in Ruhe meine Tasche holen und dann zum Bus gehen und dann geht's ab nach New Yorko.